Hallo Gnome 3 Looking Glass. Looking Glass ist ein Inspector Tool von der Gnome Shell bzw. eine JavaScript Konsole für die Fehlersuche. Gestartet wird das Tool durch Alt F2 und die Eingabe LG. Beendet wird die Konsole durch Escape. Es existieren fünf Areale: Evaluator, Windows, Errors, Memory und Extensions. Der Evaluator ist ein interaktiver JavaScript-Dialog. Einfache Rechenaufgaben können an dieser Stelle zum Beispiel ausgeführt werden. 1 plus 2 oder 2 plus 3 zum Beispiel. Jedes Ergebnis wird gespeichert und kann wieder ausgegeben werden durch R, Klammer auf und jetzt die Nummer zum Beispiel 0, Klammer zu. So gibt es dann die Ausgabe 3. Oder R1. Hier gibt es die Ausgabe 5. So kann man auch rechnen, zum Beispiel R0 plus R1 gleich 8. Eine History-Funktion besteht. Das bedeutet, durch die Kursertasten hoch und runter kann man zwischen den Eingaben, die man schon getätigt hat, hin und her springen. Gespeichert wird die Historie unter dem dconf-Eintrag org gnome shell looking-glass-history. Ich beende die Konsole mit Escape, starte ein Terminal, starte den dconf-editor und der richtige Eintrag ist zu finden unter org gnome shell. Looking-Glass-History. Durch die Vergabe des Werts Faults beim Eintrag Development-Tools kann LG, also Looking-Glass, deaktiviert werden. Und LG funktioniert nicht mehr. Natürlich kann man das auch wieder rückgängig machen, indem man den Wert True vergibt. So funktioniert Looking Glass wieder. Die Fenster werden unter Windows aufgelistet. Unter Errors findet man eine Ansicht für die Shell Log-Nachrichten. Eine eigene Meldung kann durch die Eingabe global.log, Klammer auf, in einfachen Anführungszeichen, jetzt kommt die Meldung, zum Beispiel Hello World, hinzugefügt werden. So. und hier ist jetzt die Meldung. Speicherinformationen enthält der Bereich Memory. Unter Extensions werden die Erweiterungen angezeigt. Die definierten Funktionen findet man in der Datei User Share Gnome-Shell UI, looking glass JS ui lookingglassjs Das Aussehen von Looking Glass kann man verändern in der Datei user/share/gnome-shell/theme/gnome-shell.css im Bereich Looking Glass.